Ich habe einen Vermessungspunkt gesehen. So jetzt fahren wir noch ein Stück weiter. Am anderen Ende von Branko, beziehungsweise in der Mitte von Branko gibt es noch einen, am anderen Ende auch und dann fahren wir in das Museum. War ein schneller Fund. Wobei mir das auch ja auf dem präsentierteller ist hier. Kommt ständig Autos vorbei, dann steht hier das Tor auf, da drinnen äh, tat eh Arbeiten. So Kamera renne ich jetzt nie weiter rum hier. Ich zeige euch mal kurz ein Bild aus dem Auto. raus. Beziehungsweise ich nehme die kleine Kamera ohne Gimbel mit. Da kann ich die schön aus dem Handgelenk raus knipsen. Das riecht von einem Tag voll Sonnenschein. Abschied deine Mauer, Die Ganze in der Hand. Ich Die Partei, die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich fahre einen Panzer. noch einen Garten Bier müssen, weil wir morgen beim Kumpel ein kleines Osterfeuer machen wollen und da gab es lecker Hähnchenbeine. Da gibt es jetzt erstmal schön was zu essen, dann gehen wir hier um den zu zur See noch mal gucken, ob hier irgendwo eine Dose versteckt ist. In der Nähe gibt es eine Büchertauschbox, die gleichzeitig ein Geocache ist. Und die gucken wir uns jetzt mal an. So, ich stehe hier am zur See. Das ist so ein ehemaliger Tragebau. Auf der Seite ist das Ufer noch betreten verboten. Und hier haben sie einen ganz neuen Fahrradweg gemacht. Hier von der Bundesstraße kommt man direkt hier auf den Platz. Jetzt laufen wir eine kleine Runde um den See. Da ist Moni's Büchertauschzelle. Da ist eine alte Telefonzelle, die haben sie sich organisiert. Und als Büchertauschbox und Geocache angelegt. Aber wenn sich in einigen Jahren der, der Tagebaubild gesetzt hat, hat man hier schön Strand. Momentan ist hier eben noch alles gesperrt. Eine Durchfahrt zu den anderen Seen. Da habe ich mir den Cash vor einiger Zeit schon geholt. Könnte man nochmal vorbeifahren und gucken, ob das Wasser seit damals gestiegen ist. Ich verlinke mal das Video. auch mittlerweile einsetzender der Regen in 27 Minuten. Und hier bin ich schon an der B156 glaube ich. Und 200 daneben, 200 Meter dahinter geht der Radweg am See vorbei. Und da habe ich dann auch nicht mehr also. So, da wären wir. Sieht doch gut aus. Einsitzen der Regen in sieben Minuten sagt er. So, warm gegessen habe ich ja vorhin schon. Da gibt es jetzt zum Abendbrot solche Bämmchen. Ja, jetzt gibt es erstmal schön was zu essen. Hallo Leute, da wieder spitzenmäßig geschlafen hier, direkt am See. Aber das habe ich ja gestern schon gezeigt, wo ich stehe. Übrigens gab es erst noch ein Osterei. Ich war doch hier, kannst du ein Bier holen? Ich noch nicht. Und, ja, ich weiß, auf dem Rückweg nochmal vorbeifahren, da hinten, ein bisschen Kilometer weg. Da habe ich vor zwei Jahren schon mal einen Käsch gesucht. 90 oder 90 Lehrkörpers Klausender am elsee -Kanal. Das die, die Verbindung zwischen den Sprenberger See und... Ne, wo ist Spandberger? Egal. Die Verbindung zwischen den Seen hier, ich stehe hier am Sittlister See. Und da habe ich auch vor zwei Jahren den Cache schon mal gesucht und gefunden. Und jetzt will ich mal gucken, inwieweit sich der Wasserstand verändert hat. Ich glaube, dort war auch eine, eine Anzeige hier, wie hoch das Wasser steht. Damals ging das noch nie durch den Kanal durch. Mal sehen, ob das jetzt durch den Kanal schon, ob der Kanal schon offen ist oder so. Befahrbar wäre. Da wird ja noch wohl noch abgesperrt sein, wenn die den See auch noch gesperrt haben hier am Strand überall. Ja, der Regen ist übrigens an mir vorbeigegangen, hier kommen noch Ketruppen. zeigt mir aber an, das regnet noch 56 Minuten. Jahren hier war, war das noch komplett trocken hier drin. Heute, hier war ich mal so begeistert. Hier bin ich mal lang gefahren. Hier hat man ja links das große Chemiewerk mit den vielen Rohrleitungen und so. Und da drüber stand mal der, der Vollmond. Das sah so geil aus, der Mond und die ganzen Moore die ganzen da irgendwie. Hier muss, muss man mit der Kamera auf zwei oder besser mit der Drohne. Weil mit der Kamera ja, hat du nirgends den Standpunkt, wo du schön fotografieren kannst, die von der Stelle auf der Autobahn, wohl ich